Schön, dass ihr am Start seid. Wieder aus dem Saarland, wieder aus Wendel, wieder zu unserer Trilogie, wo wir die besten Spots im ganzen Saarland abgrasen. Und dieses Mal die Legende, die Legende, warte mal, ich muss mal gucken. Warte mal, ich vergesse den Namen hier schon wieder. Die Legende, Pascal Thome, hat wieder eine Empfehlung rausgehauen. Zum besten Döner 222 ausgezeichnet, dem Keko -Döner, den Keko-Döner. Die besten Döner im Saar- und Pfalzkreis. Also wirklich, das Ding muss knallen. Und da ich ja jetzt endlich mal im Saarland bin, will ich auch alle Empfehlungen hier durchballern. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch bei unserem dritten Video hier angelangt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich jetzt eins abgedreht und der Pascal hat abgeliefert. Also Pascal dafür Ehrenbruder. Haut auch euer, haut auch euer, äh, haut auch euer Kommentar rein, gerne Daumen oben reinknallen für den Support. Ja, dann sehen wir uns jetzt beim Kiko im Biss und hoffen auf einen legendären Döner. Ich wollte mit Auto fahren. Achmed besteht drauf, dass wir zu Fuß gehen, weil er gerade sag ich mal auf kann ich dir jetzt sagen Achmed? Nein, ne? Aber er achtet gerade so ein bisschen. Jetzt gehen wir da zu Fuß hin zu guten Kekko. Was mich gewundert hat, auch im Kommentar stand drin, Giro-Spieße da drin. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das hat mich gewundert. Das hier im Saarland ist echt bergig, Mann. Also man merkt, St. Wendel ist eine kulinarische ja, Hauptstadt quasi hier. Wir haben hier noch einen Spot hier in St. Wendel, den Chicken-Profi aus dem Saarland. Und wer es nicht wusste, seitdem bei Mario Bars war, nicht mehr lief im Trash-TV im Fernsehen, ja, hat er hier Versicherung aufgemacht. Da ist der Kekko, sieht für Grieche aus. Guck mal, da war der Kekko vorher. Da ist der Kekko hier oben drin. Hat sich weiterentwickelt. Moin Chef, kann ich dich schon mal fragen? Das soll der beste Döner am ganzen Saar- und Pfalzreiß äh, sein. Auszeichnung sogar. Können wir hier ein, zwei Aufnahmen mitnehmen? Wir sind von YouTube-Team. Kommst du rein oder frag ein Chef? Äh, hier, das? Ja, äh, ja, Ach du. Sieht aus wie ein alter Grieche. War das ein alter Grieche hier? Nee, ne? war eine Kneipe, live. war vorher eine Wirtschaftskneipe. Eine Wirtschaftskneipe, ne? Gut, dann gucken wir mal drinnen einmal nach, ne? Alles klar. Oha! Das sieht ja aus, als wäre das eine alte Kneipe. Ja, <lacht> habe ich mir gedacht. Oh, da ist die Auszeichnung, oder? Ah, Kiko bist du. Oha, ausgezeichnet, ja. Ich merke das. Von Jessica. Macht ihr den Spieß selber? Nee, von der Ah, Was ist das, äh, ein ganz normaler Kalbsspieß? Das ist Schweinefleisch. Ach, das ist Schwein sogar? Ja. Ehrlich, Schwein? Schwein und andere Hähnchen. Das ist Hähnchen? Ja, genau. Ah, und dann kommt Kalb noch, oder? Nee, wir haben keine haben. Ihr habt nur Schwein, ne? Deutscher Kalb, ja. Deutsches Kalb, ne? Oh, ist ja verrückt. Ja, muss ich probieren. Schmeckt prächtig, aber es schmeckt echt nicht wie Schwein. Die Gewürze werden sein wie normal vom Döner. Bei euch kein Döner. Die Hamburg ist schwierig. Die Soße, die Soße ist bei euch auch, ne? Und was ist bei euch? Ist, ist Mayonnaise. Mayonnaise? Ja, ganz anderes. Also ich finde das hier ganz interessant, wie ich jetzt auch schon höre. Ne? Andere Soßen in dir. Mit Schweinefleisch ist das Ganze, ne? Aber man muss dazu auch sagen, die Gewürze sind wie vom normalen Döner. Das heißt, Leute, ich schwöre euch, es schmeckt nicht wie Gyros, es schmeckt wie ein normaler Hähnchenhybridspieß, spieß sag ich mal. Auf keinen Fall nach Schwein. Hättest du es nicht gewusst, aber du wärst hingegangen, hättest du nicht gefragt, hättest du ja auch nicht gedacht, dass das Schwein wäre zu gegessen, ne? Optisch, man sieht ja auch, man, mm. nicht, man erwartet das auch. Das mm. heißt, man sieht es man ja. erwartet es ja auch gar nicht. Ne? Ja, da wäre ja dir auch nichts vorzuwerfen. Wenn du das jetzt gegessen hättest, wär, da rechnest nee. du nicht, dass hier ich nicht, aber mhm. bin froh, dass es nicht geschehen ist. Nee. Wir machen es kurz und taglich. Wir holen einen Schweinedöner. Hast du auch Schwein gegessen? Nee. Ach du, da muss kein Schwein, ne? Oh, wild. Oh, was kommt auf uns zu? Giro Spießgewürz wie ein Hähnchenspieß. Und was, was? Oh, seid gespannt. Ich bin heiß wie Fremdenfett. Chef, hast du schon mal den Schweinespieß probiert hier? Nein, ich nur ein Hähnchen. Es ist nur ein Hähnchen? Oha. Ähm, du kannst bitte alles raufmachen, aber keine Tomaten. Wie immer, ja? Ja, wie, so wie er sonst auch macht. <lacht> ich bin Stammkunde. Die ganze Liebe in Hamburg, oder? Ja, ja, da die Ecke. Nee, ja. jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. nee ich bin Bayern-Fan tatsächlich. Bayern München. <lacht> ja, weil du kannst ja kann's da kein hsv fan sein. ne? No ja, halt, hate, die ne? Du Danke mein Lieber, wir gehen draußen, das also wir müssen mal draußen verköstigen. Also Leute, der Haram-Döner hoch 10 geschmeckt kein Stück nach Schwein Ja, ne? Also selbst das Kraut hat so ein bisschen dieses Gyros-Feeling. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es hier eine kleine Stadt ist und vielleicht. Niedriger Ausländeranteil, wird das vielleicht gefordert, dass die Leute das so kennen, Schwein. Giros spielst er. Und das gerne essen. Es hat wie gesagt, also dieses Kraut. Ich muss irgendwo sagen, tut mir leid, es schmerzt die muslimischen Brüder wahrscheinlich sehr im Herzen, aber es hat geile Vibes. Mit diesem Krautsalat Erinnert halt an das klassische Giros. Bockt schon. Dicke Packungssalat, aber geil. Ich werde das hier schnell hinter mich bringen, das Thema. Ich werde denen gleich direkt das Feedback und euch auch das Ergebnis mitteilen. Nehme ich euch schon was voraus. Das sag ich jetzt schon mal. Hat einen ganz minimalen Schweinebeigeschmack gehabt. So im Nachgang so einen leichten Peak. Sag ich mal, wenn du es nicht weißt, hättest du es nicht gemerkt. Ich werde mir die Jungs zur Brust nehmen und ein paar Worte sprechen. Also, eins, bevor jetzt die Bewertung kommt, das kommt bei mir in kein Ranking rein, sondern das ist einfach so gesondert Geschmack, ne? weil es ist einfach kein Döner, auch wenn sie es Döner nennen oder Drehspieß. Ich kann es in keine Bewertung bei mir reinpacken. Nur, dass du da Bescheid wirst. Jetzt geht's rein in den Laden. Darf ich eins dazu noch sagen: ja. Ich finde es schon krass, dass es Schwein ist und ja. sie es trotzdem Drehspieß ja. ist. Das hat nichts damit <lacht> zu tun, dass das kein Kalbsfleisch ist. Das ja. hat damit zu tun, dass da so wenig Fleischanteil drin ist. Ist und wahrscheinlich so, ne? Ja klar, du musst ja, ja irgendwie, ich glaube, 60 60 oder 70 Prozent, ich weiß es nicht Leute, musst du Fleischanteil haben und dann darfst du es Döner nennen. Und wahrscheinlich hast du deshalb auch nicht das Schwein geschmeckt, weil einfach so viel... Äh, Brot, äh, Semmelbrösel, ja. ja, genau. Wasser... Alles. Ne? Wobei es waren viele Schichten, das sah für mich eigentlich nach viel aus, aber die Tatsache spricht dagegen, ne? Drehspieß. So oh mein Lieber, da sind wir. Ich komme mal kurz rüber zu dir einmal. Oder können wir hier hin? Ich gleich. Ja, alles klar. So Chef, also wir haben probiert. Also erstmal muss ich sagen, wirklich gewagtes Ding mit einem Schwein. Ne? So äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber denkst du dich, es wäre besser, das wirklich Gyrus einfach zu nennen? Gyrus wird mal griechisch. Griechisch, ne? Das ist Griechisch. Also wenn man den das hier bestellt, wie heißt das? Sch Dreschpies. Schweinedöner oder Schweinedöner? Ja, ja Dreschpies oh, oh. die Schweine oder, ja. oder die andere. Okay. Okay, erstmal sehr, sehr interessant. Ich möchte zum Geschmack ein Feedback geben. Geschmack hat mich positiv überrascht. sage ich dir wirklich. Ja, das ist die höhere Die die Döner Ah. Das sind Drehspieß. Okay, okay. Na ja, gut, das sind Drehspieß. Geschmack hat mich positiv überrascht. Ich würde dir tatsächlich für den Geschmack. Ich mache Deutschland bei besten Läden. Ne? Gebe ich dir eine 7,6 von 10 Punkten. Das ist stark. Ne? 7,6 von 10. Mit dem Kraut hatte ich wirklich auch diese Giros-Vibes, Giros im Brot. Und geil mit dem Salat, viel Salat, Soßen waren gut. Fleisch habe ich nicht mal geschmeckt, das war immer wie gesagt schmeckt wie Hähnchenhybrid, bisschen kalt drin. War eine gute Sache, war eine gute Sache. In dem Sinne Leute, für die deutsche Community hier kannst du geilen Öl lecken, so vom Geschmack her. Ne? Und dann sage ich euch Danke fürs Zuschauen, lasst gerne den Daumen oben knallen, lasst einen Kommentar da, was ihr zu der ganzen Thematik sagt. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ne? Kannst, du immer, kannst du Pistole immer so pff machen?